Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei der Summer Edition, äh, unserer Vorlesungsreihe Making Sense of the Digital Society. Ich möchte Sie im Namen der BPB begrüßen und das Alexander von Humboldt-Institut für Gesellschaft und Internet. Herzlich willkommen bei Hebel am Ufer. Wir stellen uns die großen Fragen zur Digitalisierung und die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Gesellschaft. Machtwechsel, Veränderungen in den demokratischen Strukturen in unserer Zeit, neue Organisationen unserer Arbeitszeiten, Veränderungen der städtischen und ländlichen Infrastrukturen und die Rolle der Plattform etc. Die Idee besteht darin, Fachleute einzuladen, Wissenschaftler einzuladen, um uns unterschiedliche Perspektiven zu geben, unterschiedliche Sichtweisen auf diese Fragen, die von Bedeutung sind für uns heutzutage. Wir freuen uns sehr, Frau Professorin Louise Amor zu begrüßen. Sie wird reden über die vertiefte Einbettung der Algorithmen in unseren tagtäglichen Leben. Wie verändert die Verwendung von Algorithmen die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaften wahrnehmen? Was passiert mit unserem Zusammenleben und zwar mit den Aspekten unseres Miteinanders, die man nicht quantifizieren oder qualifizieren kann? Und was bedeuten Algorithmen für unsere Widerstandsfähigkeit gegen ungewollte Formen der Automatisierung? Tobi Müller wird uns eine, ein, Grußwort, äh, wird ein Grußwort halten, wird uns ein, eine Einführung geben in das Thema. Danach wird es die Möglichkeit zu fragen und antworten geben. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe das Wort an Tobi Müller. Vielen Dank, Janet Hoffmann. Vielen Dank auch, dass ich heute wieder dabei sein darf. Es freut mich äh, sehr, dass heute an diesem heißen Tag so viele, so viele hierher gekommen sind. Es ist äh, eigentlich auch heute der letzte Abend hier im Hebel am Ofer Hau in Berlin. Vielen Dank auch an die Dolmetscher. Sie können sie nicht sehen. Wir befinden sich hinter der Bühne, aber sie leisten hier wichtige Arbeit, denn sie liefern die deutsche Übersetzung. Das gilt auch für die äh, Fragerunde, die wir nach dieser Rede und nach unserem Gespräch hier auf der Bühne haben würden. Wenn Sie also keine Frage auf Englisch sprechen fragen möchten, dann gerne auf Deutsch. Wir haben jetzt schon über Selbstbestimmtheit, politische Selbstbestimmtheit, mit dem Umgang mit neuen Medien, mit verschiedenen Plattformen und der europäischen Rolle dabei gesprochen. Wir haben auch gehört, dass künstliche Intelligenz menschlichen Systemen sehr unähnlich ist, beispielsweise mit unserer Rednerin Rebecca. Und heute werden wir etwas über ähnliche Ähnlichkeiten zwischen Algorithmen und Menschen hören, etwas, das uns weiter von unserer Hoheit entfernt. Wir könnten also fragen, nicht nur, wie wir sie kontrollieren können oder wie Algorithmen sich selbst ähm, kontrollieren, sondern wie Algorithmen dazu beitragen, wie wir menschlich sind. Wir werden auch über die Rolle des Zweifels bei der Schaffung von Algorithmen sprechen. Und das ist, bedeutet dann eine Art Wendepunkt für unsere Vorlesungsreihe, weil es nicht mehr nur um Transparenz geht, nicht darum, den Algorithmus zu öffnen. Und unsere Rednerin würde jetzt wahrscheinlich fragen, welchen Algorithmus sondern es geht um Intransparenz, Verständlichkeit, Unsicherheit, und zwar nicht als Nachteile, sondern als gewünschte Kategorien des Denkens und der Berechnung. Intransparenz und Zweifel in der Dunkelheit, und das trotz dieses starken Lichts, das mich hier jetzt schon zu Beginn unserer Sitzung zum Schwitzen bringt. Sie haben schon einiges über die heutige Struktur, den Verlauf unseres Abends gehört, und wir benutzen auch den Hashtag, den Sie hier sehen können, Digital Society. Außerdem wird diese Veranstaltung gefilmt. Wir werden diese äh, Veranstaltung wahrscheinlich im Fernsehen zeigen, auf LexTV, um, und außerdem werden wir auch während unseres Gesprächs immer mal wieder auf Twitter zurückkommen. Nutzen Sie bitte auch die Möglichkeit, hier äh, nach unserer Sitzung gegen 9 die Getränke und Snacks zu nutzen. Unsere Rednerin ist Professorin für Geographie an der renommierten Durham University im Osten von England. Sie konzentriert sich auf globale Geopolitik und Grenzkontrollen, vor allen Dingen im Zusammenhang mit Daten- und Risikomanagement. Sie hat in den letzten Jahren an einem Projekt, einem sehr großen Projekt namens Die Ethik der Algorithmen, gearbeitet. Ich kann nur mit Unsicherheit vermuten, dass ein Großteil dieser Forschung auch Teil ihres Buches Cloud Ethics sein wird, das bei dem Duke University Press Verlag veröffentlicht werden wird. Wir Lange bevor wir etwas über ihr sogenanntes Algorithmusgespräch wussten, das uns noch weiter verunsichert hat im Bereich der speziellen Eigenschaften von Algorithmen, und lange bevor sie an ihrem Projekt Datenkriege, neue Regulierungsräume im europäischen Terrorkrieg, einem vierjährigen Projekt, Forschungsprojekt mit der Universität von Amsterdam gearbeitet hat, ähm, zeigte bereits ihr, ihre Arbeit etwas, was sich als äh, neu eingesetzte äh, Maßnahmen der präventiven Sicherheit bezeichnen würde. Auch ihr Buch »Politik der Möglichkeiten, Risiken und Sicherheit hinter der Wahrscheinlichkeit« wurde 2013 in der Duke University Press äh, veröffentlicht. Nun konzentrieren wir uns allerdings auf das, was unsere Rednerin uns zu sagen hat. Begrüßen Sie aus Nordengland Louise Amour. Ja, meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Abend. Herzlichen Dank für die freundlichen Worte, lieber Tony. Und ich bedanke mich bei Christian und seinen Kollegen für die Einladung. Ich wollte immer äh, in der Humboldt- oder vor äh, der Humboldt-Universität eine Rede halten. Also dieser Traum lässt sich heute Abend erfüllen. Mein Thema, Unsere Leben mit Algorithmen, wie versteht man das Digitale? Ähm, diese Frage möchte ich aber etwas umkehren und die Frage stellen, wie wir uns verstehen und wie wir Entscheidungen treffen, wie wir die Welt verstehen in einer digitalisierten Welt. Das heißt, wir, wie verstehen wir auch unsere Beziehungen, unsere Verhältnisse zu anderen Menschen und Wesen innerhalb dieses Kontexts? Ich möchte folgende äh, Sachen unter die Lupe nehmen, und zwar tiefen neuronale Netzwerke. Keine Sorge, das ist nicht so schrecklich, wie es klingt. Es geht darum, wie unsere Art und Weise, uns selbst zu verstehen, sich verändert. Ob es um die Kreditwürdigkeit einer Person geht, ob es um die Risikoanalyse in der Strafrechtspflege geht, ob es um lebenswichtige Fragen geht, wie zum Beispiel die beste Behandlung eines Krebsfalls aussehen sollte oder die Frage, wer in ein Land einreisen sollte. Ich werde argumentieren, dass unsere Leben und unsere Lebenschance immer mehr von den Beurteilungsspielräumen der Algorithmen abhängig werden. Das sind natürlich ganz unterschiedliche Aspekte. Unsere Leben, Grenzen, Einreise, Aufenthaltsstatus, man könnte in mancher Hinsicht argumentieren, dass Algorithmen was Gutes tun, in anderen Bereichen allerdings was Negatives. Wenn ein Onkologe zum Beispiel, der auf bestimmte Krebsarten spezialisiert ist, äh, ein solcher Onkologe, äh, hatte mir erzählt, äh, dass bestimmte äh, Verbesserungen erfolgt, sind aufgrund äh, von Algorithmen, und zwar im Bereich äh, Identifizierung von bösartigen Tumoren. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir Algorithmen auch verantwortungsvoll verwenden, im Dienst unserer Gesellschaft einsetzen. Wie kann man die Grenze ziehen zwischen dem, was gut ist und dem, was böse ist, sozusagen dem, was schlecht ist. Wo, was ist eine gute ethische Entscheidung, was ist eine schlechte ethische Entscheidung? Es gab eine Gruppe von äh, Ärzten, die an diese Frage gearbeitet haben, wie man bestimmte Tumoren identifiziert, äh, um die Tumoren besser zu behandeln. Diese Expertisen wurden anhand deren Arbeitsergebnisse im Bereich Glücksspielsucht entwickelt. Dies habe ich im Rahmen eines Interviews mit dieser Gruppe an Ärzten festgestellt. Die Firma Betfair hatte diese Experten, Entschuldigung, das waren nicht Ärzte, sondern Informatiker. Diese Gruppe von Informatikern wurden von Betfair beauftragt, um die Glücksspielsucht zu untersuchen dieselbe das Team an äh, Informatikern wurde auch beauftragt, äh, Drohnenaufnahmen, Algorithmen für Drohnenaufnahmen zu, zu, zu entwickeln. Und diese Gruppe von Experten, von Informatikern, haben mir Folgendes gesagt. Am wichtigsten ist, dass wir wissen, wie gut und böse auf, aussieht. Wir wissen anhand unserer Daten, was zum Normalen und was zum Abnormalen gehört. Also das Problembereich sieht überall in diesen unterschiedlichsten Bereichen ganz ähnlich aus. Nämlich ein Algorithmus kann uns genauso gut erzählen, was zwangshaftes Spielen darstellt, wie es uns über erkranktes Gewebe äh, was erzählen kann oder ähm, uns äh, erzählen kann, ob es sich bei einem Fahrzeug um ein ziviles Fahrzeug oder um ein Militärfahrzeug handelt. Ich möchte heute Abend also Folgendes vorzuschlagen. Das, was wir als gut oder als böse einstufen, äh, das ist eine Frage, auf die wir als Gesellschaften immer wieder reagieren wollen, nämlich die Frage, wie wir maschinelles Lernen zum Guten anwenden wollen, dass äh, die, die Grenze zwischen ethisch und unethisch zwischen maschinellen und humanen Entscheidungen, dass es sich hier nicht um einfache Fragen handelt. Das sind sehr schwierige Fragen, die wir zu beantworten haben. Äh, trotz aller Anforderungen, die sogenannte Black Box zu öffnen, äh, Algorithmen nachvollziehbar zu machen, Algorithmen sollten Rechenschaft ablegen können. Statt mich darauf zu konzentrieren, möchte ich mich eher auf die, konzentriere, auf die Frage konzentrieren. Äh, möchte ich mich nicht auf die Frage konzentrieren, wie die Algorithmen so gestaltet werden können, dass sie dem, der Gesellschaft zugute kommen? Ähm, diese Frage bringt uns, finde ich, nichts. Und stattdessen möchte ich mich auf eine weitere Frage, auf eine andere Frage konzentrieren: nämlich, wie generieren algorithmische Systeme Ideen über das, was gut, normal, äh, regelwidrig oder riskant ist? Und ähm, ich werde heute Abend Ihnen auch erklären, wie. Äh, Algorithmen des maschinellen Lernens nicht nur äh, über die Welt äh, sozusagen berichten, nicht nur Entscheidungen treffen, sondern auch die unsere Welt gestalten und prägen. Nämlich, es geht in diesem Vortrag heute Abend darum, Ihnen zu erklären, wie Algorithmen unsere Welt prägen und selbst verändern. Ich möchte mich auf einige Punkte konzentrieren, die unterschiedlichen Verfahren, Prozesse hier erläutern. Der eine Prozess, maschinelle Prozess, heißt Targeting, das heißt bestimmte Zielgruppen oder Zielpersonen identifizieren oder ansprechen. Das zweite Phänomen ist Deciding, also Entscheidungen treffen. Wie werden Entscheidungen im Rahmen des maschinellen Lernens getroffen und welche Auswirkungen hat das? Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also es ging eben darum, äh, das Gute zu erkennen. Und jetzt kommen wir zu der Situation, wo ein Algorithmus trainiert wird, um einen Protest zu, äh, zu identifizieren, zu erkennen. Das Jahr 2016, ein Startup versucht seine... Protest-Erkennungssoftware an Regierungs- und Unternehmenskunden äh zu verkaufen. Es wird gesagt, wir trainieren unsere Algorithmen, um zu verstehen, was ein Protest ist und was kein Protest darstellt. Also was für ein Treffen stellt ein Protest dar, das ist das Ziel dieser Software. Auf dem Bildschirm während dieser Präsentation werden die Städte gezeigt, aus denen die Trainingsdaten für den Algorithmus stammen. Islamabad, Paris, Baltimore, Istanbul. Daten von Facebook, Twitter und Instagram werden mit anderen Datenquellen zusammengeführt, kombiniert Regierungsdatenbanken zum Beispiel. Und all dies wird in eine Reihe von Deep Learning Algorithmen eingespeist. Der Vertreter des Startups. Behauptet, das System werde Tag für Tag immer besser. Das heißt, die Daten werden immer wieder modifiziert. Wir geben Ihnen den Code, sagt der Vertreter dieses Unternehmens, damit Sie den Code editieren können. Das heißt, es wird Folgendes verkauft, nämlich ein Algorithmus der schon mit Daten versehen worden ist und dem Kunden wird überlassen, diesen Algorithmus zu justieren. Aber was bedeutet ein solcher Admo Algorithmus für das tagtägliche Leben in der Großstadt, für unsere Treffen und Versammlungen? Nehmen wir Baltimore im Jahr 2015 unter äh, die Lupe ein Jahr nach, äh, diese Präsentation äh, zu Protest Recognition Software. Äh, Im Jahr 2015 kam es in Baltimore zu großen Protesten gegen die Ermordung durch die Polizei äh, von Freddie Gray. Ähm, diese Proteste. Im Rahmen dieser Proteste äh, hat das Polizeipräsidium und das Heimatschutzministerium gezielt nach Menschen gesucht, die sogenannten disruptive äh, Proteste äh, angefeuert äh, haben. Ähm, mehrere Terabyte an Bildern, Beiträgen aus sozialen Medien, das war alles äh, in dieses äh, Protesterkennungssystem von der Stadt Baltimore eingeflogen. Menschen wurden verhaftet. Es gab sogar eine Gruppe von Menschen, die äh, nicht in einen Bus einsteigen durften, weil aufgrund dieses Algorithmus zu dem Schloss gekommen war, dass sie sich auf dem Weg äh, zu den Protesten befinden. Das heißt, eine Intervention ist erfolgt, und zwar auf Grundlage von Daten über diese Menschen. Das waren Schüler, und die Daten bestanden darin, eine Zunahme der Online-Interaktionen unter Schülern durch die Sicherheitsbehörden zu beobachten. Für den Algorithmus ist es egal, ob die äh, vermuteten Attribute, die von einem solchen System abgeleitet werden, sich um Verbraucher handeln, um Wähler, DNS-Sequenzen, äh, Wähler, äh, Kreditnehmer. Äh, in diesem Fall wurde der, die Schlussfolgerung gezogen, dass diese Menschen sich auf den Weg äh, zu den Protesten befanden. Und deswegen wurde ihnen äh, die Mitfahrgelegenheit mit dem Bus verwehrt das sagt uns einiges über unsere Herangehensweise äh, aus äh, das macht es für deut deutlich für uns äh, inwiefern äh, die Daten Restdaten aus vergangenen Ereignissen in die Systeme eingespeist werden um über bestimmte Zukunftsszenarien äh, zu äh, Entscheidungen zu treffen äh, diese äh, Daten aus historischen Ereignissen, sei es die Ereignisse in einem Park in Istanbul gewesen oder im Rahmen des syrischen Bürgerkriegs, diese Datenreste werden in Systeme eingespeist, die dann Entscheidungen über zukünftige Szenarien entscheiden. Und äh, auch in äh, diese Algorithmen, zum Beispiel in diesem Baltimore-Fall, waren solche äh, Namen wie Freddie Gray und die Hauptakteure in das System eingeflossen. Und äh, das bedeutet alles, dass das Urteilsvermögen des Algorithmus beim nächsten, beim nächsten Großereignis auf den Daten von Baltimore zum Beispiel äh, basieren werden. Sehr wichtig für die Verarbeitung dieser Daten ist natürlich die Feinjustierung der Daten durch das System damit das System richtig erkennen kann, wo es sich um einen Protest handelt, wo es sich einfach um eine äh, stinknormale äh, Versammlung oder über einen Marktplatz handelt. Was für eine Auswirkung hat das in diesem Fall, wo äh, die Schüler nicht in den Bus einsteigen durfte, Heißt es, dass die Fähigkeit, sich politisch zu engagieren, äh, sich an einer Demonstration zu beteiligen, zunichte gemacht werden kann durch algorithmische Verfahren, die, die Attribute der jeweiligen Personen im Voraus schon modelliert haben. Das heißt...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 Im letzteren Fall ging es natürlich darum, die Demokratie zu unterminieren, vielleicht um das Ergebnis des Brexit-Referendums im Voraus zu bestimmen. Es gäbe auch die Möglichkeit, über eine solche Art und Weise den Ausgang eines Gerichtsverfahrens zu beeinflussen. Aber für mich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 erzeugt und dem Ergebnis, das gewollt ist von dem Anwender. Die Frage hier ist, wie man die Lücke zwischen dem gewünschten und dem gezielten Ergebnis schließen kann. Und dazu gibt es die Möglichkeit, mit den Gewichtungen zu spielen, wie der Entwickler mir erzählt hatte.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 Bekämpfung beobachtet man äh, Folgendes, nämlich äh, wie Computerwissenschaften wie die Informatik äh, die algorithmische Entscheidungsfindung neu definiert. Es gibt ein Verfahren, äh, Show and Tell, das sagte mir äh, ein Informatiker, nämlich we call it show, attend and tell. Hier, geht es nicht nur um die Objekterkennung, sondern darum, den Kontext zu verstehen, die Szene sozusagen zu verstehen, zu beschreiben, wie die äh, Objekte, die erfassten Objekte miteinander verbunden sind, also welche Bezüge und Beziehungen zwischen Objekten und Aktivitäten bestehen. Äh, der Algorithmus stellt also bestimmte Merkmale als wichtig heraus. Es geht also nicht nur darum, dass Menschen äh, mit Algorithmen agieren, sondern darum, wie Algorithmen mit anderen Algorithmen agi agieren, um festzustellen, was in einer bestimmten Szene, was in dem Bild wichtig ist. Äh, als zweiter Schritt dann, äh, natürliche Sprachverarbeitung zum Einsatz kommen zu lassen, um den Output verständlich für einen Sachbearbeiter zu gestalten. Äh, was konnten solche Ergebnisse für äh, eine Großstadt zum Beispiel bedeuten? Dazu schauen wir uns diese Folie an. Das Bild vor uns, Menschen sammeln sich auf dem Marktplatz, man weiß ja nicht, man kann ja auch nicht wissen, wie, was für ein Verhältnis diese Menschen zueinander haben, man weiß nicht, wozu sie sich versammelt haben, man kennt die Attributen dieser Menschen gar nicht, aber aus den zahlreichen Zusammenhängen, die sich dabei ergeben, die Menschen... Die, das Gemüse, die Erde, die Marktboden im Hintergrund. Äh, aufgrund dieser Zusammenhänge kann der Algorithmus ein kurz gefasstes Ergebnis produzieren. In zwei Sätzen. Eine Gruppe von Menschen, kau eine Gruppe von Menschen kauft auf dem Markt ein. Äh, am Obststand gibt es viel Gemüse. Okay, man erkennt den Fehler mit dem Gemüse, aber hier sehen wir, wie Algorithmen äh, das Bedeutungsfeld definieren. Die Algorithmen inszenieren die Szene. Okay, sie können Obst und Gemüse nicht unterscheiden. Das liegt an den Trainingsdaten, die im Vorfeld in den Algorithmus eingeflossen sind. Aber auch diese Fehler kann nützlich sein, wenn wir das System weiterentwickeln wollen. Also schauen Sie sich äh, diese Outputs hier an, äh, das sind, die Erg das sind die Erge also auch Ergebnisse von diesem System mit dem Marktplatz. Ähm, ganz mein Lieblingsbeispiel ist das hier mit dem Surfbrett. Äh, ein weiteres Be Beispiel ist ganz äh, wichtig witzig, äh, nämlich dass der Mann einen Hut trägt und äh, ein Skateboard trägt, aber Fehler werden dabei so verstanden, dass man die Fehler einsetzen kann, verwenden kann, um Intuition in das System einzubauen. Das heißt, Fehler fließen zurück in das System, um festzustellen, was ein zukünftiges System besser erkennen könnte. Wir sollten uns einige Fragen stellen in diesem Zusammenhang. Was ist der Unterschied zwischen einem Mann auf einem Stay Skateboard und anderen äh Situationen, die zum Beispiel äh, an der US-Grenze zu Mexiko vorkommen könnten oder auf den Straßen äh, eine Stadt vorkommen könnten. Äh, was wäre es zum Beispiel, wie wäre es zum Beispiel, wenn wir an, an der US-Grenze eine Frau mit, dem, mit einem Kind auf dem Arm sehen würden oder ähm, auf dem Tachierplatz ein Bild von einem transparent sehen würden und von einer Gruppe von Menschen, die sich trotz äh, Versammlungsverbot auf dem Platz versammeln, was würde das für die Polizei bedeuten und was wird das, würde das letzte Bild mit Frau mit Kind auf dem Arm für die Grenzbeamten bedeuten? Also Algorithmen versuchen äh, die ja, die Elemente im Leben, die sonst miteinander unvereinbar sind oder die Probleme, die nicht gelöst werden können, um Entscheidungen zu treffen. Ähm wenn ein konvolutionales neuronales Netzwerk sagt, dass ein ähm, Fahrzeug mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,65 ein Militärfahrzeug ist und ein rekurrentes neuronales Netzwerk dann sagt, dass dies eine Bedrohung ist, auf die man reagieren sollte, was passiert dann aber mit der Wahrscheinlichkeit von 0,35, mit der dieses Auto ein ziviler Bus ist? Wie denken wir also über diese unterschiedlichen Möglichkeiten, die bei der Schaffung des äh, Outputs außer Acht gelassen wurden. Diese neuronalen Netzwerke verwandeln Daten in äh, Merkmalsvektoren, die äh, als etwas gesehen werden können, was auch in anderen Situationen bereits gegeben war. Was dem Algorithmus also wichtig ist und was der Algorithmus wichtig macht, ist die Möglichkeit, in der Lage zu sein, was in einer Szene, in einem Bild verborgen liegt. Und genau diese aufkommende Allianz, wie man sagen könnte, zwischen Algorithmen, die mit Attributen arbeiten und dieses Show-and-Tell benutzen, und moderner Politik, die vorweg, vorwegzunehmen versucht, was die verborgenen Attribute von Bevölkerung sind. Genau das ist das Interessante und das habe ich auch in einem meiner Bücher beschrieben. Es geht also nicht nur um eine Kapitalisierung oder einen Marktaufbau, wenn es darum geht, Algorithmen in unser öffentliches Leben einzuführen, sondern es gibt eine Allianz zwischen äh, diesem Verhalten des Staates und dem Erkennen von Möglichkeiten des Marktes für diese Algorithmen. Für mich ist das eine grundlegende ethisch-politische Herausforderung unserer heutigen Zeit, wie wir darauf reagieren. Ich glaube, dass das ein nicht zu verleugnendes, schwieriges Problem ist. Es ist durchaus verständlich, warum es eine Art moralische Panik in den Medien gibt, wenn man die Entscheidungsfindung von Algorithmen mit betrachtet, Beispielsweise in Bezug auf autonome Waffen oder auch ähm, Roboter, die Operationen durchführen oder autonome Fahrzeuge. Was ich allerdings äh, sage, ist, dass Teil des Menschseins sich ebenfalls in Bezug auf unsere Interaktion mit Algorithmen ändert. Das bedeutet mit Hinblick auf diese Show-and-Tell-Algorithmen, dass der Onkologe, der Grenzkontrolleur und der Richter mehr und mehr die eigene Rolle und die eigene Expertise auf andere Art und Weise verstehen werden, und zwar aufgrund der Interaktion mit Algorithmen und wie diese Show-and-Tell nutzen. Ich habe für Sie ein paar Auszüge von Interviews mitgebracht, nur ganz kurz. Ein Onkologe hat ihr gesagt, wie diese Entscheidungsfindung ihn darin verunsichert hat, was die beste Behandlung für einen bestimmten Patienten wäre. Der Onkologe zeigt ihr auf, welche Grenzen sein eigenes Wissen hat. Ich denke, dass er damit zumindest teilweise die Präsenz des von ihm als so empfundenen Wissens, der durch Erfahrungen anderer Spezialisten beschreibt, und zwar der Daten, die in dieser Software beinhaltet sind. Etwas, was Teil des Algorithmus ist. Allerdings fragt er sich stetig, was man denn wissen kann, und es fällt ihm sehr schwer, sich gegen die den Strom zu entscheiden mit seiner eigenen Entscheidung. Wir sprechen ja immer davon, dass auch ein Mensch Teil des Prozesses sein muss, um Ethik aufrechtzuerhalten. Diese Person versteht aber nun die eigene Beziehung mit seinen Patienten, mit der Umwelt auf andere Art und Weise durch den Algorithmus. Was meinen wir also eigentlich, wenn wir sagen, es muss ein Mensch Teil dieser maschinellen Entscheidungen sein? Der Mensch ist vielleicht eigentlich schon Teil des Algorithmus und der Algorithmus ist Teil des Menschen. Ich glaube also, dass es einige grundlegende Probleme mit der Vorstellung gibt, dass Algorithmen Entscheidungen treffen. Zum Beispiel, weil es keinen Menschen jenseits des Algorithmus gibt, der feststellt, dass das Gute getan wird. Es gibt also als solche keine Entscheidung innerhalb der algorithmischen Entscheidungsfindung. Es gibt Outputs, ja, das ist in der Tat so, aber es bleibt immer noch ein gewisser Raum der Unsicherheit, ein bedeutender Raum der Unsicherheit. Und zwar zwischen dem Output, dem Kalkulus und einer Entscheidung, die wir als solche auch wirklich bezeichnen würden. Und zwar etwas, was innerhalb der Unsicherheit entschieden wird, mit unterschiedlichen Optionen, die das Ergebnis sein könnten. Und das kann niemals nur ein Output sein. Sei es also die Entscheidung, ob man jemandem eine Hypothek gewährt, einen Job gibt, ob jemand eine Krankenversicherung bekommt, ob jemand von der Polizei angehalten wird und so weiter. All das, was wir als algorithmische Entscheidung bezeichnen würden, sollte etwas sein, bei dem wir überlegen, was ist der Output und was ist wirklich die Entscheidung. Und ich glaube, dass wir uns darauf mehr konzentrieren sollten. Ich glaube nicht, dass äh, das Ganze automatisiert ist. Inst stattdessen glaube ich, dass es sich dabei um ein ethisch-politisches Thema handelt, das Weltanschauung mit beinhaltet, Erfahrungen aus der Vergangenheit, die durch den Kontakt mit anderen Menschen und Orten generiert wurde. An dieser Stelle könnte man also berechtigterweise fragen. Was können wir denn jetzt machen? Wir suchen also nicht eine Art Öffnung, wir suchen keine verstärkte Kontrolle im Bereich der Beziehung von Algorithmen und Menschen. In der mir verbleibenden Zeit möchte ich kurz die Parameter umreißen, von denen ich glaube, dass wir an dieser Stelle von Ihnen reden sollten. Ich glaube, dass wir aktuell bei den Bereichen Targeting und Deciding immer mehr eine Zusammenarbeit mit ähm, Maschinenlernalgorithmen sehen. Die öffentliche Reaktion darauf besteht oft darin, dass wir sagen, es handelt sich um autonome Technologien, die man nicht verantwortlich machen kann. Das sind Maschinen. Sie treffen Entscheidungen, die der menschlichen Kontrolle ähm, nicht mehr unterliegen. Wir können also im ähm, nicht verstehen, was dort passiert. Sie sind uns verschlossen. Aber, um das kurz zu fassen, möchte ich eigentlich vorschlagen, dass der Schaden, das Problem nicht unbedingt darin besteht, dass der Mensch keine Kontrolle mehr hat. Nein. Die, das grundlegende Problem besteht darin, dass wir zusammenleben und auf ungewisse Art und Weise aufgrund schwieriger und unlösbarer Probleme Entscheidungen treffen. Und das ist Politik, das ist das öffentliche Leben. Der Anspruch darauf, also eine unsichere Zukunft sicher vorherzusagen mit Algorithmen, die unterschiedliche Versionen der Zukunft beinhalten und das sogar mit neuronalen Netzen selbst, ist nicht möglich als solches, denn es gibt unterschiedliche finale Ergebnisse. Ich möchte, dass wir stets im Kopf behalten, dass dies, dass der Algorithmus nur ein Ergebnis liefert, na, das dann noch Folgen nach sich zieht. Beispielsweise ein Kind, in der Beziehung zum Sozialwesen, vor allen Dingen in Großbritannien, gibt es dort Algorithmen, die wichtige Entscheidungen im Leben der Kinder treffen. Aber auch Entscheidungen im Bereich der Immigration, ob man verhaftet wird, verurteilt wird oder ob eine Situation auf der Straße wirklich gefährlich ist, weil es sich um eine brodelnde Gefahr, eine Demonstration handelt. Ich bin also der Meinung, dass man keine algorithmische Rechenschaft erwarten kann in Zeiten der Transparenz durch die Aufklärung, der wir uns ausgesetzt sehen. Ich glaube auch nicht, dass es einen ethischen Kodex für Menschen geben sollte, die in diesem Bereich arbeiten. Und auch die Blackbox muss nicht geöffnet werden. Wir sollten stattdessen verlangen, dass Algorithmen zumindest teilweise Rechenschaft ableben. Ich glaube, das ist gar kein neues Problem. Die Unmöglichkeit, Rechenschaft abzulegen, ist die Grundvoraussetzung für Politik, für die Schwierigkeit einer Entscheidung. Philosophen und äh, Forscher haben darüber schon seit langem gesprochen, dafür, darüber, dass es so schwierig ist, Rechenschaft abzulegen. Algorithmen stellen also eigentlich kein neues Problem dar sondern sie zeigen ganz deutlich ein weiter bestehendes Problem, nämlich Ethik und Verantwortung mit den Vorstellungen einer objektiven Sicht und Wissen in F Einklang zu bringen. Die Philosophin Judith Butler hat uns daran erinnert, dass wir, nicht, dass wir die Grenzen äh, der Ethik nicht an den Grenzen der Verständlichkeit erreichen, sondern dass Ethik genau dort, am notwendigsten wird, wo wir die Grenzen unserer Verständlichkeit erreichen. Wir müssen also unterschiedliche Formen des Sinns und des Verständnisses in Erwägung ziehen. Ich verlange also unterschiedliche Formen von Ethik und möchte dazu drei Vorschläge machen. Zum Abschluss würde ich diese gerne vorstellen. Ich schlage zunächst vor, dass wir neu überdenken müssen, was Ethik im Bereich der Algorithmen bedeutet. Es geht nicht mehr darum, uns vorzustellen, dass wir außen vor sind und das Verhalten der Algorithmen festlegen. Der Philosoph Michael Foucault hat verschiedene Formen der Ethik festgelegt. Er hat zum einen gesagt, dass dies ein Code ist, der festlegt, was erlaubt ist und was verboten ist. Das ist für mich eigentlich das, das Art von Silicon Valley Problem. Man müsste einfach nur festlegen, was erlaubt ist und was verboten ist und so könnte man schon Fortschritte erreichen. Aber da behandelt es sich um eine begrenzte Form der Ethik. Das stammt vielleicht aus seiner eigenen Arbeit, bei dem er, um das, bei dem er auf sich auf das Vorherrschen von Normen im Bereich der Sexualität konzentriert hat. Er spricht auch von der unausweichlichen politischen politischen Formation von Relationen eines Selbst mit sich selbst und mit anderen. Und dieser Unterschied ist meines Erachtens sehr grundlegend, denn welche Handlungen erlaubt oder verboten sind, ist eine Art geschützte Form der Ethik. Wir könnten stetig versuchen festzulegen, wann Algorithmen einen Schritt zu weit gegangen sind. Darüber können wir vielleicht später bei der Fragerunde noch ein wenig sprechen. Was machen Algorithmen aber eigentlich in Bezug auf das, was ich heute beschrieben habe? Sie funktionieren durch eine Reorientierung des Selbst, mit sich selbst und mit anderen, durch diese unausweichliche politische Formation. Und genau damit versuche ich zu arbeiten, nämlich, dass Algorithmen ein Teil der politischen Formation sind. Und dabei müssen wir uns fragen, was das im Bereich Maschinenlernen denn bedeuten kann. Zweitens glaube ich, dass wir den Output überdenken müssen und uns ansehen müssen, was er für unsere Welt bedeutet. Wir könnten auf andere Weise darüber nachdenken, denn der Output sollte nie als entscheidend für eine Entscheidung gelten. Stattdessen bin ich der Meinung, dass wir nicht als Output davon sprechen sollten, sondern als eine Art von Blendenöffnung, also aus dem Bereich der Fotografie, wo die Blendenöffnung an der Linse immer zugleich ein Verschluss, aber auch eine Öffnung ist. Wir könnten dadurch also vielleicht in der Lage sein zu überlegen, was wären die Alternativen gewesen, was hätte noch geschehen können, bevor dieser Verschluss geschehen ist. Ich glaube, dass wir im Bereich dieser Blendenöffnung ein wenig Ärger machen sollten, wie die Feministin Donna Haraway gesagt hat. Sie sagte, man solle diesem Ärger folgen und dann den Fäden in die Dunkelheit folgen. Selbst bei einem reduzierten Output glaube ich, dass wir die Spuren dieser verworfenen Alternativen verfolgen könnten. Das ist für mich ein Gedankenexperiment. Das habe ich im Bereich der Gesichtserkennung beispielsweise verfolgt. Sie wissen vielleicht, dass im April ein Student in den Vereinigten Staaten mit sri-lankischen Eltern fehlerhaft durch die sri-lankische Regierung als mit dem Bombenattentat Sri Lankas verbunden identifiziert wurde. Dieses Gesichtserkennungssystem hat also eine fehlerhafte Erkennung gemacht, aber da war es natürlich bereits zu spät. Es gab bereits äh, Morddrohungen gegen diese Person. Wir dürfen also den Output nicht nur, aber durchaus als fehlerhaft ansehen, müssen dabei aber im Kopf behalten, was im Bereich dieser Blendenöffnung ges geschehen ist. Diese Person hatte als Studentin einen Brief an Donald Trump geschrieben und sich gegen die Diskriminierung von Menschen wie sich selbst ausgedrückt. Und das alles, wenn man den Hintergrund mit einbezieht, sehen wir, dass ein ganzes Narrativ entsteht, sodass das Ergebnis, was wir im Output erhalten haben, nicht unbedingt ein Fehler gewesen ist. Es geht nicht also nur darum, Fehler zu erkennen und zu sagen, wir sind in der Lage, diese zu verbessern, sondern wir sollten fragen, was sind die anderen möglichen Verknüpfungen, die hier einen Einfluss gehabt haben. Wenn wir also dieses Gedankenexperiment weiterführen, bedeutet das, jedes Mal, wenn wir einem Algorithmus ausgesetzt sind, von dem man sagt, dass es sich um einen optimierten Algorithmus handelt, zunächst gefragt werden muss, welche verworfenen Alternativen gab es denn aber? Was für Möglichkeiten hätte es gegeben, die hier nicht Teil des Ganzen gewesen sind? Was wäre der andere Output gewesen? Was gab es für Weggabelungen, die zu anderen Ergebnissen geführt hätten? Was sind die Möglichkeiten, die unterhalb dieser optimierten Lösung liegen? Und nun mein dritter Punkt. Ich möchte, dass die Gewichtungen im Bereich Deep Learning und der Algorithmen gewichtiger werden. Einige Freunde von mir aus diesem Bereich haben mich gebeten, nicht weiter in diese Richtung zu forschen. Das sollte man nicht machen. Sie haben zu mir gesagt, die Neugewichtung ist ein undurchdringlicher Prozess, der weiterhin für Unklarheit sorgen wird. Da kann man keine Fortschritte machen. Einer von Ihnen hat sogar zu mir gesagt, man kann die Gewichtung nicht politisch machen, Luis, denn wir wissen nicht, wie sie funktionieren. Wir spielen damit einfach ein bisschen. Damals war ich mir noch nicht darüber im Klaren, dass das genau das ist, was ich eigentlich untersuchen wollte, diese Stichworte unklar und undurchdringlich, diese vermenschlichte Beziehung zum Algorithmus und den Daten war genau das, was mich interessiert hat. Denn diese gewisse Unklarheit bleibt. Wenn also der Richter, der Onkologe, der Arzt oder der Grenzkontrolleur mit Algorithmen entscheiden, glaube ich, dass sie auch nicht unbedingt wissen, wie sie funktionieren. Denn auch sie spielen nur damit. Also einige der wichtigsten politischen und auch aus anderen Bereichen Entscheidungen werden durch diese modifizierten Entscheidungen getroffen. Genau das ist der Abschluss unserer Überlegungen hier die Beziehung mit uns selbst und mit anderen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Louise, für diese sehr präzise Zusammenfassung, äh, auch sehr pünktliche Zusammenfassung. Es ist Punkt 9 Uhr, beziehungsweise Punkt 20 Uhr. Ähm, es bleibt also noch eine ganze Stunde für die Diskussion. Ich möchte einige Punkte ansprechen, die Sie angesprochen haben. Also Erstmal fange ich mit dem Vogelblick an, sozusagen. Könnte man nach Ihrer nach Ihrem Vortrag folgendes feststellen, dass die latenten Möglichkeiten, die latenten Zukunftsmöglichkeiten, die wir sozusagen außer Acht lassen, werden wir dabei von äh, unserer eigenen Zukunft beraubt? Ja, man, wir berauben uns selbst äh, von alternativen Zukunftsszenarien. Aber das ist ein politisches Spiel in zweifacher Hinsicht. Also, da spielen auch praktische und äh, pragmatische äh, Sachen eine Rolle. Zum Beispiel, ich habe ja diesen, äh, dieses Beispiel über den verwerten Eintritt äh, in den Bus gebracht. Es gibt unterschiedliche Arten und Weise, wie sich die Menschen versammeln können, um ihre politischen Ansprüche zu erheben. Rechte, die noch nicht in Gesetz und Recht eingeflossen sind. Und da muss man sich fragen, welche Rollen würden äh, Algorithmen des maschinellen Lernens in solchen Bewegungen haben, wo es darum geht, äh, neue Rechte durchzusetzen, Rechte durchzusetzen, die noch nicht in die Gesetze eingegangen sind. Aber politisch betrachtet haben wir mehr Möglichkeiten, als nur diese sogenannte Black Box äh, zu knacken. Äh, wir sollen uns fragen, wie die Vielfalt sozusagen ähm, auf diese eine Entscheidung reduziert wird. Ja, Algorithmen äh, sind viel einfacher, als ich zunächst gedacht hatte. Es geht äh, hauptsächlich um Wahrscheinlichkeiten, um zu einem bestimmten Ergebnis zu kommen. In Ihrem Buch Cloud Ethics verweisen Sie äh, auf Wittgenstein, äh, dass Algorithmen sozusagen von Natur aus diskriminieren, das äh, definiert, das ist sozusagen die Definition, die technische Definition eines Algorithmus. Daher stelle ich Ihnen die technische Frage, wie könnten wir äh, diese Blendenöffnung äh, sicherstellen? Wie, wie, wie, wie, wie, wie könnten wir die Algorithmen so trainieren, dass diese Blindheit anderen Möglichkeiten gegenüber aufgehoben wird? Weil das hat ja mit der Struktur des Algorithmus zu tun, wenn ich äh, den Algorithmus richtig verstehe. Ja, also es geht hier um sozusagen den Geburtsfehler eines Algorithmus, äh, das Intrinsische. Auch die kritischsten Stimmen, die wir hier in diesem Bereich hören, weisen auch darauf hin. Man sieht zum Beispiel die steigende, zunehmende Rassendiskriminierung aufgrund der Gesichtserkennungssysteme. Was mich allerdings besorgt, ist die Frage, ob man eine Befangenheit oder Vorurteile jemals äh, rausfiltern kann. Und, und damit glaube ich, dass der Algorithmus von Natur aus immer äh, eine ethisch-politische Seite äh, haben wird. Ein Algorithmus wird immer diskriminieren. Auch in Fällen, wo man felsenfest überzeugt, ist, dass die Trainingsdaten gestimmt haben. Ein gutes Beispiel. An dieser Stelle nehmen wir an, es gibt eine Polizeibehörde, die einen Algorithmus zur Gesichtserkennung in Anspruch nimmt. Und die Polizeibehörde äh, stellt fest, dass es viel zu viele Treffer gibt äh, in Bezug auf die eigene Bevölkerungsgruppe. Und äh, deswegen wird äh, nachjustiert. Das ist nicht nur sozusagen eine Slider-Funktion, sondern ein Schwellenwert, der dann verändert werden kann. Aber das stellt eine Modifizierung des Algorithmus dar. Und das bedeutet, dass auch die Vorurteile der Polizeibeamten zurück in das System eingespeist werden. Das stellt uns vor, die Herausforderung zu erkennen, wo der Algorithmus anfängt und wo der Algorithmus tatsächlich aufhört. Und das führt uns zu der Frage, wie Urteile hier überhaupt getroffen werden können. Also jeder Einsatz eines Algorithmus modifiziert den, den, den Output. Wie könnte man dann überhaupt solche Diskriminierungsfälle ausschließen? Äh, insbesondere anhand der Art und Weise, wie der Algorithmus funktioniert. In der Einführung äh, in Ihr Buch ähm, erwähnen Sie eine Sache, die Judith Butler auch angesprochen hat, und nämlich äh, den sogenannten Iterative Process, also den Wiederholungsprozess. Die, das sind wiederholte Vorgänge, die nie aufhören immer wieder vorkehren. Und das hindert uns daran, äh, also der, dadurch verändert sich der Algorithmus. Und das ist ein Spannungsverhältnis, das wir sozusagen. Ähm, auf den Grund gehen sollen, so schreiben Sie in Ihrem Buch, Algorithmus, äh, ein Algorithmus basiert auf Wiederholungsvorgängen, auf Anpassungen. Wie kann ein Algorithmus oder wie können wir lernen, ähm, die Ergebnisse, die Produkte eines Algorithmus in, auf eine Art und Weise verstehen, die auch diese so Wiederholungsvorgänge berücksichtigt? Also bei dieser Anmerkung war mein Ausgangspunkt wie folgt, wo befinden wir uns, wie reagieren wir auf äh, diese Aspekte und in meinem Buch habe ich versucht zu untersuchen, äh, wie man ähm, die Frage klären kann, wer den Algorithmus entworfen hat, wer steckt hinter? Äh, dem Algorithmus. Das ist auch mit der Arbeit von Kate Crawford verbunden oder könnte damit verbunden sein. Äh, da liegt die Behauptung, äh, dass man Algorithmen besser trainieren kann und es wird immer wieder auf die Frage zurück äh, verwiesen, naja, also der Autor des Algorithmus, der äh, Urheber des Algorithmus kann da Veränderungen vornehmen. In New York wurde zum Beispiel der Versuch gestartet, den Quellcode äh, zu veröffentlichen ähm, und das war sozusagen das erste Zeichen dafür, dass langsam angefangen wurde, nicht nur über den Urheber äh, sich äh, zu denken, nicht nur äh, ein Algorithmus als Produkt seines äh, Urheber oh, sich vorzustellen, sondern ähm, sich vorzustellen, dass ein Algorithmus ein Prozess ist, der auf einen bestimmten Code zurückzuführen ist. Diese Wiederholungsaspekte erfordern von uns äh, einen neuen, eine neue Herangehensweise, eine neue Sichtweise, äh, ein ein stetiger Veränderungsprozess dass ein Algorithmus nämlich immer neu geschrieben werden kann, modifiziert werden kann. Das heißt, jede Person, deren Daten in den Algorithmus einfließen, könnte dementsprechend als Autor äh, des Algorithmus wahrgenommen werden. Das bedeutet aber nicht, dass jemand, äh, dessen Daten nicht in den Algorithmus eingeflossen sind, ein Nicht-Autor ist, weil äh, der Algorithmus trifft Entscheidungen auch über Menschen, deren Daten dem System nicht zugrunde gelegt worden sind. Also hier gibt es unterschiedliche Aspekte. Es wurde sehr viel gesagt über die zugrunde liegenden Daten. Aber dementsprechend gibt es, gibt es andere Aspekte der Algorithmen, die wir sozusagen an den, Grund gehen, an, den, den wir an den Grund gehen sollen. Und das meine ich, wenn ich die Frage stelle, wie sieht unser Leben mit Algorithmen aus? Sie hatten ja die Gesetzgebung in New York schon mal erwähnt. Wie könnte eine erfolgreiche Gesetzgebung in diesem Bereich aussehen? Wir hatten ja über die Sichtweisen von Michel Foucault schon gehört. Also welche Gesetzgebung könnte es geben, äh, die sich auf äh, dieses ständige Fortschreiben des Algorithmus be beziehen konnte? Ja, man hört sehr viel von Gesetzgebern, äh, die sich die Frage stellen, wie äh, die Ergebnisse eines Algorithmus zum Beispiel vor Gericht verwertet werden konnten und welche Regeln, Prozessregeln man dafür braucht. Ein Jurist hat mir die Frage gestellt, wie würde ein Gesetz aussehen in diesem Bereich oder wie würde ein Verfahren aussehen vor einem Gericht, wenn es um die Auswertung, die Verwertung von Algorithmen angeht. Und meine Antwort war, dass es eher darum geht, Ähm, einen Algorithmus wie sozusagen ein Zusammenspiel von unterschiedlichen Akteuren sich vorzustellen. Äh, eine Gruppe von Chirurgen haben zum Beispiel den Da Vinci Surgical Robot ähm, eingesetzt die, viele von den Wissenschaftlern hier wussten nicht, dass sie auch mit Algorithmen zu tun haben in diesem Bereich und äh, viele wussten auch nicht, dass es einige anhängige Gerichtsverfahren äh, zu diesem Thema schon gegeben hatte. Was ist zum Beispiel, wenn ein äh, Chirurgieroboter einen äh, Behandlungsfehler begeht, der zum Beispiel zum Tode der Patient, des Patienten führt, also erst wenn, als sie mit diesen Robotern zu tun bekommen hatten, haben diese Ärzte richtig verstanden, wie ihre Rollen aussehen. Eine Ärztin hat zum Beispiel plötzlich von wir gesprochen, also nicht nur ich als, als Ärztin, als Chirurgin, sondern das, was der Roboter macht. Also das Selbstverständnis, das Verständnis, wie, die, wie die, die, die Ärztin ihre Rolle sich vorgestellt hatte, hat sich nach der, dem Einsatz dieses Roboters vollkommen verändert. Also was weiß ich nicht nur über diesen was weiß ich nicht nur selbst über diesen bestimmten Tumor, sondern was weiß ich über diesen Tumor, wenn ich mich auf die Erfahrung von tausend anderen Ärzten beziehe, die in den Algorithmus schon eingeflossen waren? Also gegen einen Hersteller von Robotern vor Gericht zu gehen, äh, kann der Komplexität dieser Frage nie gerecht werden. Ich habe vor dem Parlament äh, in Großbritannien ausgesagt und dort habe ich beobachten können dürfen, wie äh, die Frage gestellt wurde, ob äh, diese algorithmischen Systeme in der Strafrechtspflege verboten werden sollten, ja oder nein, und eine solche ja oder nein Antwort kann ich natürlich nicht geben. Wenn wir nein sagen, dann lassen wir weiterhin zu, dass diese Modelle existieren, die würden einfach woanders wachsen. Also solche Modelle würden an anderer Stelle einfach zum Einsatz kommen. Und wenn man die äh, Papiere äh, der Informatiker in diesem Bereich liest, dann scheint es Bereiche zu geben, wo die Daten nicht ausreichend sind. Zum Beispiel Lebertransplantation, da gibt es nicht genug Daten, um zu wissen, wie äh, die optima eine optimale Entscheidung aussehen würde, was die Behandlung angeht. Ähm, Terrorismus zum Beispiel, könnte man argumentieren, dass es nicht genug Vorfälle gegeben hatte im Bereich Terrorismus, um erfolgreiche Modelle zu erstellen. Wichtig ist, dass wir ein Modell haben, das mit Daten schon versehen worden ist, das wir dann auf einen anderen Bereich übertragen können. Und das ist für mich der, der, der Kern der Sache. Man konnte diese Frage nie erledigen, indem wir sagen, dass wir bestimmte Systeme einfach verbieten, das, das ist keine Lösung. Ja, klar müssen wir ein, den Algorithmus beschränken, klar muss es Menschenrechte geben, aber andererseits ist es gerade sehr wichtig, dass wir Algorithmen einsetzen. Klar brauchen wir Gesetzgebung, die Gesichtserkennungssoftware wird ohne entsprechende Gesetzgebung im Vereinigten Königreich eingesetzt, dass darf nicht der Fall sein eigentlich. Aber wir gehen äh, jetzt äh, zu einer anderen Frage zurück und nämlich die Protestbewegung in Baltimore, von der Sie äh, im Rahmen Ihres Vortrags erzählt hatten. Foucault hat äh, von Excitable Speech, Entschuldigung, Judith Butler hat von Excitable Speech äh, sehr viel geschrieben, auf Deutsch Hass spricht 1997. In diesem Buch schreibt Judith Butler, die Selbstbestimmtheit fängt an, wo die Hoheit endet oder schwindet. In diesem Zusammenhang möchte ich die Frage stellen, um welche Selbstbestimmtheit geht es hier? Geht es um die Selbstbestimmtheit äh, des Algorithmus? Geht es um die Selbstbestimmtheit der betroffenen Person? Geht es um die Selbstbestimmtheit des Gesetzgebers? Gibt es um die Selbstbestimmtheit des Ergebnisses? Also, was kann der Teilnehmer eine der Protestbewegung im, in Baltimore machen, zum Beispiel in Bezug auf diese seine eigene Selbstbestimmtheit? Ja, ich habe mich dieser Frage der Hoheit sehr eingehend gewidmet, denn ich machte mir Sorgen, wie man mit der Situation umgehen kann, dass Behörden zum Beispiel zunehmend Data Mining in Anspruch nehmen, neue Arten von Daten in Anspruch nehmen, um bestimmte hoheitliche Befugnisse zu äh, effektiver ausüben zu können. Aber jetzt muss man sich eher die Frage stellen, ob solchen, solche Methoden der Aufgabe gewachsen sind. Es gibt noch regelbasierte Algorithmen mit Formulierung wie wenn, dann und dann und dann. Und daher stellt sich die Frage, ob wir das notwendige Werkzeug in der Hand haben, ob wir äh, das notwendige Werkzeug in der Hand haben, um die Hoheit richtig zu verstehen und äh, zu erfassen. Also Benjamin bruttons äh, das was er geschrieben hatte über den Stack, äh, im Stack, Also viele Probleme in diesem Bereich gehen auf äh, die also auf Abduktion, sind auf Abduktion zurückzuführen. Wir haben sehr viel Spielraum, was den Output angeht. Wir modifizieren äh, das System, um ein bestimmtes äh, Ergebnis zu erzielen. Das ist, könnte man sogar sagen, ein Prozess, der Ab Abduktion. Hier müssen wir also das Verhältnis zwischen Hoheit und Wissen neu definieren. Also ein System produziert die genannten Ergebnisse. Kann es sein, dass die Formulierung des Problems den Output bestimmt? Oder fangen wir mit den Auswirkungen, mit den Effekten an? Zum Beispiel bei, beim Modell äh, der Grenzkontrolle. Da ging es sehr wohl darum, Entscheidungen zu treffen, wer einreisen darf oder nicht, wer als Mensch wahrgenommen wird an der äh, Grenze oder nicht. Das war sehr wichtig für, Hoheit, für die Ausübung ho ho hoheitlicher Befugnisse. Ähm, Produziert ein solches System nur Ergebnisse oder fließen diese Ergebnisse zurück in das System, um die Rahmenbedingungen für die gesamte Entscheidungsfindung neu zu gestalten? Und diese Frage stelle ich im Ernst. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit fünf Doktordissertationen auswerten müssen. Es gibt natürlich sehr viele Leute, die die unterschiedlichen Kategorien, Souveränität, Staat, Bevölkerung verstehen und eine Neubewertung dieser Begriffe fördern. Und das ist, finde ich, gerade notwendig. Eine letzte Frage zu Baltimore. Wir nehmen die Sichtweise der Demonstranten. Könnte man die Selbstbestimmtheit der Demonstranten dadurch äh, steigern, indem man ihnen, die man sieht, dazu berät, einfach ihre Handys auszuschalten, um den Datenfluss äh, zu begrenzen. Also kann man die Selbstbestimmtheit begrenzen, indem man eine kann man die Selbstbestimmtheit steigern, indem man eine, einen anderen Aspekt der Selbstbestimmtheit reduziert? Ja, es gibt ein Regime der Erkennung und es gibt Möglichkeiten des Widerstands, also unsere Präsenz zu löschen sozusagen, aber trotzdem begegnen wir vielen Problemen. Das haben Sie bestimmt in der britischen Presse gelesen. Ein eine Person wurde durch die Polizei verhaftet, weil er sein Gesicht verschleierte kurz vor einem Bahnhof, wo die Gerichts Gesichtserkennung äh, angewendet wurde. Er hat dafür ein Bußgeld zahlen müssen. Aber diese Frage hat mich sehr interessiert. Was bedeutet das? Geht es hier nur darum zu sagen, äh, gibt es hier darum, um, um die Ausübung hoheitlicher Aufgaben und dass man sich diesen Überwachungsmethoden unterwerfen muss, und das bringt mich zur Frage der Blendenöffnung äh, zurück. Wie gehen Informatiker mit verschleierten Gesichten um? Und das hat die Sache auf den, hat, das hat wirklich die Sache im Kern getroffen, finde ich. Ähm, hier geht es darum neuronale Netze in Bezug auf verschleierte Gesichter zu trainieren. Äh, man nutzt Open Source Daten, sprich Bilder die von Gesichten, die zum Teil verschleiert sind, auf, aus dem einen Grund oder im anderen. In dem anderen. Mit, mit dem Versuch, äh, die Gesichtserkennung trotzdem zu steigern, also das heißt, finde ich, die Technologie, die Technologie interessiert sich ja gar nicht für das Gesicht. Hier geht es nur um, um, um Pixeln eigentlich, um das, was man aus Pixeln und Elementen zusammentragen kann. Die meisten machen sich Sorgen, weil es bei der Gesichtserkennung um ihre eigenen Gesichter geht, aber eigentlich für ein, ist, ist für das System das Gesicht absolut irrelevant. Man kann ein System auch auf Gesichter trainieren, die äh, halb verschleiert sind. Aber das ist eine sehr, ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, weil wenn, es, wenn, wenn wir Widerstand leisten wollen und dadurch nur verschleiern oder verstecken, dann ver fehlt uns der Einblick, äh, dass es bei dieser Technologie um viel mehr geht, nämlich auch um politische Fragen geht. Also wenn ich mein Gesicht verschleiere bei der Gesichtserkennung, dann habe ich mich dem System nicht entzogen. Was ich gemacht habe, ist dabei die Empfindlichkeit des Algorithmus zu steigern, weil dann geguckt wird, wie man Gesichter trotz Teilverschleierung erkennen kann. Also hier geht es um die Interaktion zwischen Technologie und dem Staat. Ja, das war eine ganz deutliche Antwort. Vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Ihren Fragen oder Anmerkungen. Vielleicht sammeln wir erstmal ein paar. Ja, hier jemand aus der ersten Reihe. Ich, hört man mich? Ja, man hört mich. Ähm, ein bisschen Kritik, also eine sehr deutliche Kritik. Sie vermischen ganz klar Algorithmen mit neuronalen Netzwerken. Das ist ganz, etwas ganz anderes, ob man über neuronale Netze oder über klassische Algorithmen redet. Ich möchte Ihnen ein kleines Beispiel geben. Man möchte, eine Maschine mit einer man möchte eine Maschine erstellen, die die Wahrscheinlichkeit errechnet, dass jemand wieder kriminell wird. Man nutzt also Wissen, das man beispielsweise aus den Sozialwissenschaften bereits hat, und damit wird einem dann gesagt, dass jemand, der schwarz ist, mit 20 Prozent größerer Wahrscheinlichkeit wieder kriminell wird. Wenn es sich um Open Source Daten handelt, kann jeder das lesen und jeder kritisieren. Ein neuronales Netz ist allerdings eine Blackbox. Wenn man etwas ändert, fragt man sich, welche Faktoren werden für das Ergebnis ausschlaggebend sein, beispielsweise die äh, ethnische Zugehörigkeit, die Hautfarbe oder Ähnliches. Aber man weiß nicht, was das neuronale Netz damit macht. Es ist nämlich eine Blackbox, weil es nicht transparent ist und es sich um einen ganz anderen Ansatz handelt. Diese zwei Aspekte bringen Sie hier vollkommen durcheinander. Sie sprechen über neuronale Netze und Algorithmen. Das ergibt für mich gar keinen Sinn. Ja, bis kurz vor Ende Ihres Kommentars war ich mit Ihnen noch einverstanden, denn wir sprechen über ähm, regelbasierte Algorithmen. Die könnten die Verständlichkeit beeinflussen. Also ich mache hier durchaus einen Unterschied zwischen den tief äh, neuronalen Netzen und Algorithmen, auch zwischen den äh, Rekurrierenden und den äh, konvolutionalen. Aber ich würde das nicht als Blackbox bezeichnen, denn man spricht das immer noch etwas darüber, noch als etwas Verborgenes und nichts, was uns einfach offensichtlich ist. Wenn kritische Sozialwissenschaftler sagen, das handelt sich um eine Blackbox, dann frage ich, was ist denn mit den anderen Aspekten, die Sie, bei denen Sie Forschung betreiben, sind die alle offensichtlich für Sie? Können Sie da immer eine Erklärung vergeben, die leicht verständlich ist? Wir sind also unterschiedlicher Meinung in dem Bereich, dass ich glaube, dass das Teil unserer Forschung ist ist es handelt sich um eine Blackbox ist aber trotzdem Teil unseres Selbstverständnisses in der Welt vielleicht wollten sie sagen dass wir ganz deutlich sagen sollten welche Algorithmen von welchen Algorithmen wir wann sprechen ja da stimme ich ihnen zu das problem habe ich wahrscheinlich selbst noch nicht gelöst denn bei einem publikum das habe ich schon sehr oft gesehen sehen wir immer wieder, je mehr Detail, Details wir besprechen, beispielsweise, das 2012 konvolutionale neuronale Netzwerke mit ähm, ImageNet-Netzwerken verbunden wurden und was das dann wiederum für Gesichtserkennung bedeutet. Aber das könnten ein bisschen viele Details für ein solches Publikum hier sein. Stattdessen müssen wir überlegen, welche unterschiedlichen Formen und Einrichtungen der Algorithmen es gibt und trotzdem sollten wir im Hinterkopf behalten, dass es sich dabei nicht um technische Objekte handelt, die von uns und der Forschungswelt absolut abgetrennt sind. Aber vielen Dank für Ihre Frage. Ich glaube, ich habe da eigentlich keinen Unterschied gezogen. Vielleicht sollte das eigentlich Kritik an mir sein und nicht an Ihnen. Leider benutzt der Redner kein Mikrofon, wir können ihn nicht verstehen. Ich denke, Sie haben sich verständlich gemacht. Sie wollten äh, sagen, dass es hier mehr Klarheit geben sollte. Aber ja, ich bin sehr dankbar für diesen Kommentar. Ein Großteil der kritischen sozialen Debatte, zumindest in Großbritannien, vielleicht nicht in Deutschland, hat noch nicht verstanden, worüber wir eigentlich sprechen. Man hat immer noch das Gefühl, als würde man über diese wenn dann das algorithmen sprechen. Man hat das Gefühl, irgendwas davon könnte nicht sozial ähm, annehmbar sein. Ich glaube also, dass es durchaus wichtig ist, diese genaue Beschreibung zu unterstreichen und uns auch zu fragen, wie viel wir davon leisten können. Meine ähm, Freunde aus der Branche fragen mich immer wieder, ist das, worüber du sprichst, nicht eigentlich etwas im Bereich der Vektoren? dann sage ich häufiger, vielleicht solltet ihr spezifischer werden. Wenn ihr von Vorurteilen spricht, solltet ihr auch wissen, was das genau bedeutet. Bei dieser Terminologie in diesem Bereich muss man also sehr genau, aus, sich sehr genau ausdrücken. Als Cambridge Analytica dann Psychologen angestellt hat, um diesen Bereich des, der Einflussnahme zu untersuchen, war nicht deutlich, was Einflussnahme eigentlich genau bedeutet. Deswegen möchte ich, dass wir hier ein bisschen mehr miteinander und genauer sprechen. Jetzt eine Frage aus Reihe 4. Bitte sehr. Vielen Dank für diesen tollen Vortrag. Ich, könnte, äh, ich bin absolut auf Ihrer Seite. Es gibt immer ein Vorurteil und dieses Vorurteil ist produktiv. Wir müssen die Räume mit dem Betracht ziehen, wo Menschen ähm, Entscheidungen treffen. Wir müssen uns auch diese Blendenöffnungen ansehen, und zwar nach dem Output. Denn genau da versuchen wir, die Reduzierung der Algorithmen zu bekämpfen. Aber ich würde gerne noch einmal auf den Prozess zu sprechen kommen, nämlich auf die Vorhersagen mit Algorithmen. Glauben Sie nicht auch, dass es zusätzlich schlecht wäre, zu früh diese Blendenöffnung zu ermöglichen? Das geht in die Richtung dessen, was wir tun können, um die Ergebnisse besser zu verstehen. Denn viele arbeiten an der Programmierung, an der Umsetzung etc. Wäre es aber nicht besser, unterschiedliche Menschen zu haben, die miteinander kommunizieren und besprechen, wie sie zusammenarbeiten können, was diese Parameter überhaupt bedeuten. Ich glaube auch, dass das Beste, was ich jemals gehört habe, war, als ein Polizist oder eine Polizistin mir sagte, als sie begann, Daten zu sammeln, gab es Geschichten hinter dieser Datensammlung, damit diejenigen, die mit den Daten arbeiten, auch Kontext dazu bekommen. Es hat mich überrascht, wie fortschrittlich dieser Ansatz gewesen ist. Ich glaube, das ist genau dieser Anfang, wie wir mit Blendenöffnungen spielen können. Vielen herzlichen Dank für die Frage. Ja, ich glaube, das stimmt. Ich habe eigentlich nur über den Zeitraum nach dem Output gesprochen, wenn man das so zeitlich ausdrücken kann. Aber vielleicht sollte man gerade den zeitlichen Aspekt betrachten, denn es handelt sich nicht um einen linearen Verlauf. Man müsste eigentlich deutlicher sagen, was ich hier mit Blendenöffnung meine. Jonathan Query und seine sein Hintergrund der, des Verstehens, des Empfangens im Bereich der Kunst und der Wissenschaft ist hier sehr interessant. Ich glaube, dass für mich die Blendenöffnung eigentlich bedeutet, dass man etwas trennt, dass man Unterscheidungen vornimmt. Das habe ich bisher noch nicht gemacht, aber ich bin der Meinung, dass es eine gewisse Nähe zwischen einem konvolutionalen neuronalen Netzwerk gibt, aus dem Jahr 2012, das darauf trainiert wurde, eine bestimmte Frucht in einem Bild zu erkennen, beispielsweise ob es sich um einen Apfel oder eine Kirsche oder was auch immer handelt, oder auch um einen Dermatiner neben einem Labrador zu erkennen. Diese besondere Art der Blendenöffnung ist Voraussetzung für die Dinge, die uns eigentlich mehr interessieren, beispielsweise Technologien der Gesichtserkennung. Gleichzeitig ist die Fähigkeit, diese Unterscheidung vorzunehmen, genau das, was dazu führt, dass Maschinenlernen lernen kann, dass bestimmte Organe nicht weiter verwendet werden können, oder doch. Also damit könnte man eben zu diesem Guten beitragen, weil ein neuronales Netzwerk in der Lage ist, zu erkennen, welches Organ beispielsweise verpflanzt werden kann. Ergibt das Sinn? Verstehen Sie das? Diese Art der, des Erkennens, das dort möglich gewesen ist, kann man in die Blendenöffnung übertragen und damit auch auf den Fall, den Sie genannt haben, des Polizisten. Ich glaube, Sie haben vor allen Dingen hier über das Verhältnis auch mit dem Menschen und den menschlichen Entscheidungen gesprochen. Das war sehr nett. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den inspirierenden und auch leicht verstörenden Vortrag. Ich würde gerne aus Sicht eines Lehrenden fragen. Die Algorithmen und der Einfluss auf unser Leben werden uns nicht verlassen. Das wird in Zukunft nur weiter zunehmen durch die steigende Zahl der ähm, verfügbaren Daten. Deswegen würde ich gerne für die ausbildenden Institute, die die zukünftigen Computerwissenschaftler ähm, ausbilden, wissen, was sollte man in die Curricula mit aufnehmen. Und noch eine weitere Frage. Fast jeder, ganz egal, was er in der Gesellschaft tut oder was er arbeitet, wird an einem gewissen Punkt mit diesen Algorithmen konfrontiert und mit Algorithmen Entscheidungen treffen. Was bedeutet das also für die generelle Ausbildung in unseren Ländern? Haben Sie da Anregungen für? Sehr gute Frage und auch sehr schwierige Frage. Auf gewisse Weise führt das wieder in die Falle, dass man etwas vorschreiben müsste, dass man Regeln festlegen sollte. Ich bin immer wieder davon erstaunt, dass Menschen meine Analysen kritisieren und dann sagen, haben sie sich ähm, die generativen Netzwerke angesehen, denn die haben noch sehr viel mehr Potenzial. Es geht nicht nur um diese Reduzierung auf einen Output. Und dann habe ich immer das Gefühl, dass es Hoffnung gibt. denn es besteht die Möglichkeit, Philosophie, Sozialwissenschaften, Computerwissenschaften miteinander in Verbindung zu bringen und dieses Wissen gemeinsam zu nutzen. Das haben wir in der Vergangenheit nicht genug getan. Und ich denke, das kann noch mehr getan werden. Ich selbst versuche, bei meiner Arbeit dies zu vermeiden. Ich möchte aber ein gemeinsames Vokabular finden. Ich möchte nicht festlegen, was Objektivität ähm, in dem einen Bereich und in dem anderen Bereich bedeutet. Stattdessen glaube ich, dass dieses Aufeinandertreffen der unterschiedlichen Definitionen genau diesen Knackpunkt ausmacht. Denn Vorurteil bedeutet in der Computerwissenschaft etwas anderes, als ich vielleicht meine. Denn für mich handelt es sich dabei um einen wichtigen politischen Moment, denn ich frage mich, wie kann Vorurteil in diesen Aspekt mit eingebunden werden? Was müssen wir dabei beachten? Ich glaube also, dass wir durchaus Hoffnung haben können, denn es gibt entsprechende Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen. Das, was ich als diese Spuren der verworfenen Alternativen bezeichnet habe, sind eigentlich, ist eigentlich etwas, was John Faus ähm, bereits beschrieben hat, der, der ähm, Autor. Er hat gesagt, dass, während er auf sein äh, Finale hinarbeitet, er immer wieder diese Spuren der verlorenen Alternativen findet, Ideen, die er verworfen hat. Man, ich habe in meinem Buch also Ideen aufgegriffen, die auch Autoren beschrieben haben. Ich weiß, dass die Computerwissenschaftler genau das versuchen. Sie versuchen, Möglichkeiten zu finden, diesen, diese verlorenen Alternativen auch aufzuzeigen. Also eigentlich, glaube ich, bin ich viel hoffnungsvoller, als ich das jetzt vielleicht hier ausgedrückt habe. Vielen Dank. Wir sind jetzt schon ein bisschen weit in der Zeit vorangeschritten. Deswegen sollten wir vielleicht jetzt einmal einen Blick auf Twitter werfen. Ich habe das Hashtag am Anfang erwähnt. Vielleicht können wir jetzt mal schauen, was da so reingekommen ist. Wir haben eine Frage auf Twitter. Algorithmen werden von Daten gestaltet. Glauben Sie also, dass wir Daten so gestalten können, dass sie keine ethischen Gefahrenzonen darstellen. Könnten Sie das vielleicht noch einmal wiederholen? Algorithmen werden durch die ihnen zugrunde liegenden Daten gestaltet. Wie glauben Sie also, können wir Daten effektiv gestalten, damit sie in Gebieten genutzt werden können, die Gefahren darstellen? Also bezüglich dieser Frage, glaube ich, dass die Datifizierung, ein Wort, das ich sehr hasse, weil ich mich immer frage, was es eigentlich bedeuten soll, denn es geht mehr um die Darstellung der Daten die frage nach dem volumen die frage nach big data die wir auch aufgeworfen haben wird üblicherweise verworfen denn wenn wir sagen wenn wir daten reduzieren könnten hätte das einen gewissen effekt als ich vorher also darüber gesprochen habe wie dass es bestimmte gebiete in unserem leben gibt wo wir glauben dass es nicht genug daten gibt um ein effektives Modell zu erstellen, glaube ich jedoch auch, und zwar aus eigener Erfahrung, dass das mich noch mehr stört, dass Modelle auf zu wenig Daten aufgebaut werden. Daten zu reduzieren oder ähm, den Zugang zu Daten zu reduzieren, ist also nicht das, was ich mit meiner Arbeit verfolge, denn ich glaube, das geht gegen die Logik, die wir eigentlich verfolgen. Okay, dann noch eine Frage aus dem Publikum. Vielen Dank, dass Sie unterstrichen haben, wie die Daten unsere Weltanschauung geändert haben. Die gefährlichsten Aspekte dabei sind wahrscheinlich, dass wir eine naive Ansicht erreicht haben, nämlich, dass alles nur ein Urteil haben kann, eine Zahl zwischen 0 und 1. In der Geschichte haben wir gelernt, dass entwickelte Gesellschaften in der Lage sind, zu lernen, mit dynamischen Prozessen umzugehen. vor allen Dingen im Bereich der Rechtsprechung, wo man nicht nur ein Urteil bekommt, aber die Verfolgung oder die Anklage die Möglichkeit bekommen, vor Abschluss die eigene Meinung auszudrücken. Glauben Sie, dass Computerwissenschaftler die Möglichkeit haben, aus diesem Bereich etwas zu lernen? Ich ähm, glaube, Computerwissenschaftler sollten hier nicht als der Feind dargestellt werden. Die Nutzung dieser Algorithmen im Bereich Polizei und Rechtsprechung, da glaube ich, dass wir immer noch nicht verstehen, was eigentlich passiert. In Großbritannien beispielsweise werden einige Algorithmen im Bereichen genutzt, wo es nicht genügend Forschung gibt. Und das zählt für das Sozialwesen, wo es nicht genügend Mitarbeiter gibt, aber auch für die Polizei und andere Bereiche. Man versucht also, sich auf Algorithmen zu verlassen. Diese sollen wichtige Entscheidungen treffen. Bei der Polizei in Großbritannien ging es so weit, dass jemand alleine am Schreibtisch sitzt und eine Entscheidung treffen soll, nämlich, sollte jemand verurteilt werden oder sollte jemand auf Kaution entlassen werden oder verhaftet werden oder ähnliche Fragen. Dabei werden nicht nur die Daten dieser einen Person, bei der diese Fragen gestellt werden, genutzt, sondern Daten von Menschen, die in ähnlichen Situationen waren. Und ich glaube, das sind hier die Attribute, die in verschiedenen Bereichen angesetzt werden. Ich möchte also nicht sagen, dass wir auf der einen Seite die Polizei haben, auf, dem, auf der anderen Seite die Computerwissenschaftler, sondern ich interessiere mich dafür, wie diese Techniken verschiedene Grenzen überschreiten und dann von einem Gebiet auf ein anderes übertragen werden. Im Jahr 2017 habe ich mit diesen Menschen zusammengearbeitet, die zum einen dass die Spielsucht untersucht haben, dann die MRT-Ergebnisse und dieses Wissen übertragen haben. Ich möchte also nicht hier Grenzen ziehen, sondern sehen, wie in verschiedenen Bereichen gearbeitet wird. Wir nehmen noch zwei Fragen an und danach müssen wir unser Gespräch leider zu Ende bringen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich vertrete das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Das, was Sie am Anfang Ihres Vortrags gesagt haben, hat mich etwas verstört. Äh, nämlich der Satz, wir wissen, wie gut und böse aussehen. Ich dachte danach ständig an die Konsequenzen auch für die Politik. Was bedeutet das? für uns und für die Politik. In welche Richtung bewegen wir uns? Gehen wir in eine Richtung, wo wir neue Normen und Uniformität äh, aufbauen? Es Ja, bewegen wir uns in eine Richtung, wo wir Uniformität verlangen und ist das sozusagen von vornherein schon ein politisches Statement, wenn ich an die Fortschritte der letzten zehn Jahre äh, wenn ich an die Fortschritte der letzten zehn Jahre äh, denke äh, im Bereich Antidiskriminierung zum Beispiel, gleichgeschlechtliche Lebensweisen, äh, sieht man, wie viel in der Politik erreicht worden ist. Mir kommt die Situation also so vor, dass die Entwicklung von Algorithmen und die Art und Weise, wie wir über Algorithmen reden... Ist das der richtige Ausdruck zum Beispiel? Ist das der richtige Vorgehensweise? Ist das nicht kontraproduktiv, wenn man sich überlegt, an welchen Fortschritten wir tagtäglich arbeiten, zum Beispiel im Bereich der politischen Bildung? Ja, Entschuldigung, ich erkenne hier keine Frage. Also könnten Sie sich etwas präziser ausdrucken, bitte. Sie hatten ja am Anfang gesagt, dass Sie sich etwas verstört gefühlt hatten durch diese Aussage. Wir wissen, wie gut und böse oder wie das Gute aussieht. Ähm, ich hatte zahlreiche Interviews geführt mit Wissenschaftlern und diese Antwort insbesondere hat mich auch etwas verstört. Denn hier geht es nicht nur darum, das Gute zu erkennen und Normen dafür zu setzen in Bezug auf diese dehnbare Schwelle, die ich eben erwähnt hatte. Hier geht es darum, was das Gute überhaupt wäre. Wo liegt diese Schwelle? Wo liegt die Schwelle der Normalität? Und man muss sich diese Frage ernsthaft stellen. Welche Normen nehmen wir uns als Basis hier. Das ist eine sehr dehnbare Vorstellung von Normen, Normalitäten und Abnormalitäten. Ja, daher möchte ich meine Frage zu Ende bringen. Es geht nicht darum, was wir über die Algorithmen lernen, sondern darum, dass wir etwas darüber lernen, was wir versuchen, in Erfahrung zu bringen, wozu brauchen wir Algorithmen in unserer Gesellschaft. Es gibt eine Theorie der, der Kommunikationswissenschaften, äh, wonach Menschen Computer und die Aussagen von Computern so behandeln, als ob es die Aussagen oder die Ergebnisse eines Menschen wären. Das führt dazu, dass der Mensch in eine Art und Weise reagiert, die er sich vor dieser Sache noch nie hätte vorstellen können. Wie sieht es in dieser Hinsicht mit Algorithmen aus? So wie ich sie verstanden habe, basieren Algorithmen auf das menschliche Gehirn, neuronale Netzwerke. Bisher haben wir die Dimension des menschlichen Gehirns noch nicht so ganz verstanden. Ähm, manchmal, wenn ich einen Vortrag über Algorithmen höre, stelle ich mir diese Algorithmen eher etwas menschlich vor. Wie sehen Sie Algorithmen? Nehmen Sie einen Algorithmus als ein Mensch wahr oder als ein System wahr? Ja, manchmal versuche ich mir selber die Frage zu stellen, welche andere Arten der Berechnung zum Einsatz kommen. Haben wir empirische Ressourcen, auf die wir zurückgreifen können, zum Beispiel Ian Hacking und seine Erzählung, seine detaillierten Ausführungen zur Geschichte der Statistik, äh, wie die Verbindung zwischen Statistik und der Herrschaft des Staats entstanden ist, das Verhältnis zwischen Staat und Bürger, Biometrik, Eugenik etc. Das sind Sachen, die immer an diese Schaltstelle äh, entstehen, äh, zwischen diesen unterschiedlichen Werkzeugen. Und in meinem Buch versuche ich, die Sache anders wahrzunehmen. Äh, mit Algorithmen haben wir eine andere Methode, um äh, unsere Annahmen über die Welt einzuordnen und in ein System einfließen zu lassen. Äh, eine solche Ressource benötigen wir. Zum Beispiel äh, Theodore Porter äh, hat äh, sehr interessante Ausführungen äh, zu dieser Frage. Reichen uns die Ressourcen, äh, um auf moderne, zeitgemäße Art und Weise zu regieren. Äh, was für eine Auswirkung hat das auf unsere Vorstellung, was gut oder böse ist, was ein regelwidriges Verhalten darstellt und nicht? Also ich glaube, dass wir nicht über, dass wir die Algorithmen nicht unbedingt als Neuigkeit, als Novum wahrnehmen sollen, sondern einen Blick auf unsere menschliche Geschichte werfen sollen. Sie hatten ja selber gesagt, Algorithmen sind so eine Art menschlichen Gehörens. Und äh, es gab ja schon Theorien der Kybernetik, die, äh, die Vergleich, einen Vergleich gezogen haben zwischen den dem Funktionsweisen des menschlichen Gehirns und äh, elektrischen, elektronischen Prozessen. Also ich stimme Ihnen in etwa zu. Äh, man sollte Algorithmen nicht unbedingt als Neuigkeit wahrnehmen. Äh, wir haben eine ganze Geschichte hinter uns, äh, wie der Mensch regiert und Entscheidungen betrifft, äh, wie wir uns selbst darstellen, wie wir uns andere Menschen vorstellen. Also auch die Erkenntnisse ähm, der, ähm, dienen als Modell für das, was wir jetzt zum Beispiel in, in einer Grenzbehörde versuchen zu lösen anhand von unterschiedlichen Modellen. Ja, eine, sehr, eine letzte Frage, die uns äh, hoffentlich auf die äh, auf den zielgeraden bringen wird äh, normalerweise äh, komme ich auf die frage gesetzgebung zurück das habe ich aber schon mal gemacht sie hatten ja schon über parisie über risky speech also diese theorien von Michel foucault gesprochen Das einzelne ergebnisse das einzelne ergebnis das ein algorithmus leistet äh, ich weiß nicht ob die rahmenbedingungen für risky speech im sinne von foucault gerade vorhanden sind allerdings muss man feststellen dass der diskurs sich ausweitet nicht nur äh, auf akademiker sondern auf, äh, ja, also auf den otto normalbürger der äh, im internet diskutiert aber trotzdem wird es schwierige immer schwierige riskante äußerungen äh, zu, zu, zu, zu bringen ähm, jedes mal wenn man eine eine umstrittene Meinung äußert, geht man ein gewisses Risiko ein. Also es ist gut, dass wir eine solche Entwicklung in der Gesellschaft äh, haben, äh, nämlich dass mehr Menschen sich äußern können. Aber das steht im Widerspruch zu dem, was Sie gesagt hatten, nämlich über die äh, Möglichkeit, auf die äh, Risiken hinzuweisen. Nein, also das, was ich äh, zum Thema Risiko, zum Thema Risky Speech sagen wollte, gegen den Strom zu schwimmen sozusagen. Und das, für mich fing das damals an, als ich mit den Onkologen zusammengearbeitet habe, diejenigen, die Algorithmen zur Aufzeichnung der optimalen Behandlungsweise verwendet haben. Äh, und hier wurde das Wort Flow, Strom, tatsächlich verwendet. Was bedeutet es, sich von der Expertise von anderen Menschen mitnehmen zu lassen und was bedeutet es, gegen den Strom äh, zu laufen? Und Daher entsteht das Spannungsverhältnis zwischen dem Ergebnis eines algorithmischen Systems und einer, einzelnen, und einer Einzelentscheidung, die sozusagen gegen die Weisheit des Algorithmus äh, läuft. Das ist eine gewisse Bürde. Wir sind sozusagen der Wahrheit geschuldet. Die Frage ist, was Setzen wir aufs Spiel, wenn wir risikohafte Äußerungen bringen. Laut Judith Butler setzen wir uns selbst auf, äh, aufs Spiel, wenn wir sowas machen. Aber da entsteht ein weiteres Problem. Der Großteil der Debatte, der öffentlichen Debatte äh, zu Algorithmen besteht darin, also die Befürchtung zu äußern darüber, dass Systeme zunehmen die Einzelperson äh, erkennen. Aber die Gefahr erkannt zu werden ist ganz anders wahrzunehmen als da dieses sich zurückziehen, was ich vorhin erwähnt hatte. Ähm, Die Blendeneröffnung äh, neu zu gestalten, um sozusagen gegen den Strom zu laufen. Das ist was. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Professorin. Äh, damit ist äh, unser Gespräch beendet. Wir freuen uns auf den Umtrunk nach der Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.